Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Balkonkraftwerke, also kleine Mini-Photovoltaikanlagen, die eben nur eine bestimmte Größe haben dürfen und die schon seit einer ganzen Weile diskutiert werden, heiß diskutiert werden, ob es eben zulässig ist, die einfach so an eine ganz normale Steckdose anzuschließen oder, oder, oder. Ähm, wir fangen mal an uns also schon, was das eigentlich ist. Ne? Also hier so ein Beispiel. Ähm, sind einfach nur zwei Module, zwei PV-Module nebeneinander, die hier ähm, so ein bisschen schräg an einem wahrscheinlich Einfamilienhaus äh, angebracht worden sind. Oder ähm, das kann genauso gut an Gartenhütte oder wo auch immer einfach nebenan so ein bisschen schräg in Richtung Süden vielleicht aufgestellt werden. Ähm, genauso gut könnte das aber auch, ne, jetzt bellt auch schon mein Hund ihm, könnte das aber auch am Balkon selbst angebracht werden. Also auch zum Beispiel vertikal ähm, an der Hausfassade, am Balkon, an irgendeiner passenden Aufhängung. Genauso gut kann man sich vorstellen, auch hier so, so schräg äh, rauswärts, je nachdem, was auch der Eigentümer so zulässt. Wenn man in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung mietet, dann muss der Eigentümer natürlich gefragt werden, wie man das am besten aufhängen kann. Gerade weil man ja an die Fassade im Zweifel irgendwas anbringt, eine Bohrung vielleicht auch vornehmen muss. Wenn es das Eigenheim ist, dann ist das natürlich eine andere Sache und dann gibt es eben viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Was ist nun der Hintergrund von diesen Dingern? Die sind so klein, dass sie nicht wie normale Photovoltaikanlagen so komplett projektiert werden müssen und dann aufwendig angebracht und an elektrisch angeschlossen und angemeldet werden müssen, sondern man kann sie sich hinstellen, anbringen und, wie es kommt, einfach so in irgendeine beliebige Steckdose einstecken und man muss sie dann noch im Markt-Standard-Register anmelden, auf jeden Fall. Ne? Das muss jeder an Jede Anlage muss da rein, das äh, ist aber relativ wenig Aufwand, das geht schon und äh, man kann sollte sie auch noch dem Stromnetzbetreiber melden. Auf jeden Fall, klar. Aber es wird dann eben viel darüber diskutiert, dass man eigentlich noch mehr machen müsste, weil eigentlich sagen viele... In der Vergangenheit zumindest reicht die einfache Steckdose nicht. Das ist gefährlich. Deswegen muss man eine extra Einspeisesteckdose verwendet werden. Das muss also umgebaut werden oder noch was davor gesteckt werden, weil das ist ja eine Solaranlage. Wenn man dann einfach in den normalen Stecker so dran fest, dann, dann kriegt man einen Stromschlag. Das ist ja gemeingefährlich. Stimmt gar nicht. Also ist das tatsächlich äh, so nicht vorstellbar. Es ist prinzipiell schon so, das muss man natürlich zugeben, dass. Ähm, in dem Moment, wenn man die, das Balkonkraftwerk aus der Dose rauszieht und sofort irgendwie mit dem Finger dran ist, könnte theoretisch für einen Moment ein ganz kleines Stromsignalchen noch kommen bei manchen Bauorten, bei manchen Wechselrichtern. Aber eigentlich ist es schon seit Jahrzehnten so, dass in Deutschland ausschließlich Wechselrichter zulässig sind, die ja an so einem Balkonkraftwerk auch dran sind, die... Das verhindern die also wirklich nur in dem Moment, wenn eine sogenannte Netzimpedanz vorliegt, also ein Stromwiderstand aus dem Stromnetz entgegenkommt, dass nur dann dieses Balkonkraftwerk auch Strom erzeugt und einspeist. Und wenn diese Impedanz wegfällt, also der Stecker rausgezogen wird, es sofort aufhört, sofort aufhört, in blitzschnell wortwörtlich aufhört, ähm, noch Strom zu produzieren. Ich bin selbst kein Energietechniker. Ich habe mich dazu aber jetzt mal relativ weitgehend belesen und viele, viele auch anekdotische Erfahrungen von Elektrikern mal eingeholt. Und die sind da einhellig der Meinung, wenn man normal zugelassene Geräte nimmt, also wenn man das auch professionell sich beschafft, kann da eigentlich nichts passieren. So, was ist nun aber noch der Hintergrund? Also wie gesagt, es gibt ja diese Streits darüber, was ist überhaupt zulässig. Und äh, zum Beispiel auch der Stromzähler, der könnte ja prinzipiell, wenn ich jetzt so eine Anlage bei mir anschließe, ja auch rückwärts laufen, wenn ich den Strom von meinem Balkonkraftwerk nicht in dem Moment selbst verbrauche. Der Vorteil ist ja, ne, ich habe jetzt so ein Ding, das produziert mittags, tagsüber wunderbar Strom. Naja, wenn mein, wenn mein Kühlschrank läuft und ein Tiefkühler und irgendwelche anderen Stand-by-Geräte, dann wird deren Verbrauch direkt von, diesem, ähm, von dieser Solaranlage gedeckt, weil die ist näher an allem dran, also so rein nach äh, ich sag mal elektrischen, elektrotechnischen Grundlagen ähm, wird dieser Strom nun mal zuvorderst verwendet ähm, und erst wenn er nicht mehr reicht, wird der Reststrom aus dem Netz gezogen, was dann vielleicht auch äh, früh so in Abendsstunden passiert, wenn die Sonne vorbeigezogen ist. Es ist aber dadurch natürlich dann interessant, dass ich tagsüber meinen Verbrauch natürlich ein bisschen abdecken kann und zum Beispiel auch die Waschmaschine mittags laufen könnte und eben deren Verbrauch hauptsächlich über die PV-Anlage dann gedeckt wird, über diese kleine und eben dann nur der Rest vom Netz gezogen wird. Dadurch, dass ich sie einfach nur so an die Steckdose anschließe, dass sie einfach nur in meinem Hausnetz, in meinem Wohnungsnetz dann mit angeschlossen ist, muss ich gar nichts weiter machen. Das funktioniert dann einfach, aber theoretisch ganz alte Stromzähler, die alten ferrari zähler könnten auch rückwärts laufen, wenn ich die Produktion dieser beiden Module nicht komplett verbrauche. Und da zum Beispiel gab es dann auch immer von vielen Stromnetzbetreibern die Ansage, oh, da müssen wir sofort einen Zählerwechsel machen und es wird aufwendig und das wollen wir nicht und überhaupt und das kostet doch alles. Und auch, also es ist nicht zulässig, das muss richtig elektrisch von dem Profi angebracht werden. Der kommt eh erst in einem Jahr, weil die alle ausgebucht sind. Also da gab es viele eigenartige Ansichten. Und dann gab es nur irgendwann im Dezember eine super interessante Aussage vom Chef der Bundesnetzagentur, der ja dann praktisch das Oberhaupt der Aufsichtsbehörde aller Stromnetzbetreiber ist. Und er sagt eben, ne, bei Balkonsolarmodulen reicht nach Bundesnetzagentureinschätzung ein einfacher Stecker, wenn denn die zertifizierten Wechselrichter vorhanden sind. Und man kann heutzutage eigentlich nur Balkonstromanlagen mit diesen regulären Wechselrichtern sich beschaffen. Und dementsprechend soll für 2023 weniger Bürokratie und dafür mehr Freude an der Energiewende ähm, geschaffen werden. Also hier gab es ein ganz klares Votum der Bundesnetzagentur, der obersten Aufsichtsbehörde, die nun auch eine ganz klare Richtungsweisung in die Branche gibt, dass hier die, ähm, ja, dass hier die, die Hürden abgebaut werden sollen. Und was sind denn die Hürden? Ähm, ich sage es mal so, die Gesetze haben an keiner Stelle jemals gesagt, dass man mehr bräuchte für diese Balkonkraftanlagen. Also das EEG und auch die anderen Rahmenbedingungen sagen nichts darüber, dass man mehr bräuchte, irgendeine besondere Steckdose bräuchte. Das, das ist nirgendwo so ausformuliert. Aber es wurde dann immer aufgerufen, auch von vielen unwilligen Netzbetreibern, der VDE, der Verband der Elektrotechnik, die die technischen Normen veröffentlichen, die sagen, oh, das geht so nicht, das ist gefährlich. Und das war dann auch immer so für, für die Energiewende-Freaks, die gerne Balkonkraftwerke dann auch äh, vertreiben wollten. Für die war das dann immer so ein, so ein, so ein Dorn im Auge. Der VDE, der Böse, mh, die wollen das alle nicht. Und man war da lange eben ähm, so ein bisschen mit, wirklich mit verhärteten Fronten unterwegs. Und plötzlich passiert da etwas. Der VDE hat ein Positionspapier veröffentlicht im Januar. Jetzt stärker fertige Mini-Erzeugungsanlagen. Und da denkt man sich so, hui, was sagt denn der VDE jetzt so? Verhärten sich die Fronten etwa noch weiter? Und hier ähm, ja, also Januar 23, dann sieht man hier, relativ schnell, ähm, vor diesem Hintergrund mal, spricht sich der VDE dafür aus, bestehende Voraussetzungen gemäß den nachfolgenden Punkten zu vereinfachen. Was? Der VDE, die, die, die bösen Elektrotechniker, die mit den Normen, wir sind ja in Deutschland, wir müssen ja Normen aufstellen, die sagen also plötzlich... Ja, nee, wir finden das eigentlich auch ganz schön gut, dass Balkonkraftwerke gebaut werden und angeschlossen werden. Und tatsächlich, der, die Marktstandards mit zum Beispiel den Wechselrichtern und Co. geben uns sehr locker die Möglichkeiten, das auch so wie oft angesetzt, ganz simpel zu machen und einfach anzuschließen. Also was wird jetzt hier... Ähm, im Großen und Ganzen vorgeschlagen. So. Einführung einer Bagatellgrenze bis 800 Watt. Ne, wir waren bisher ein bisschen kleiner. Das so kann man sich auch noch mehr durchlesen. Die mini erzeugungsanlagen dürfen an jedem zeller verwendet werden, auch an den alten Ferraras, die theoretisch rückwärts laufen könnten. Vereinfachte Anmeldung und Betriebssetzungen, nämlich, naja, ich darf es einfach so an die Steckdose anschließen. Ähm, ich muss äh, halt melden bei, bei, beim Marktstandlandregister, dass ich das Ding jetzt habe, fertig. Duldung des Schokosteckers als Steckvorrichtung bis 800 Watt. Das hat so verschiedene elektrotechnische Hintergründe. Ich meine, man kann sich dazu auch viel anschauen, auch auf YouTube zum Beispiel, was so die, was so die, die, die Hintergründe sind, wo es dann auch um, um Spannung und Stromstärke und so weiter geht. Ich bin ja, wie gesagt, kein Elektrotechniker. Ich finde das aber mega interessant, mir das ja auch anzuhören, weil die auch so wegen, wegen, wegen Haus- und, und Elektrovorrichtungen da vor Ort, ist es ja alles äh, mal relevant, noch wegen Sicherheitsgedanken. Und es ist halt tatsächlich so, dass wir in den heutigen Standards äh, in Deutschland äh, problemlos tatsächlich unseren normalen, ganz einfachen Steckdosen verwenden können und so ein Balkonkraftwerk praktisch einen ganz normalen Stecker hat und das einfach rein darf und es funktioniert und es ist in Ordnung, es ist auch sicher. Und dann halt noch ein paar weitere Rahmenbedingungen rund um die Sicherheitsvorgaben. Man kann sich halt, wenn man sich so eine Anlage da hinbaut, überlegen, ja will ich das vielleicht, also will ich, dass die die ist vielleicht draußen auf der Terrasse oder am Balkon oder wie auch immer und soll auch dauerhaft so sein, dann muss sie vielleicht auch nicht an eine normale Steckdose, dann kann man das vielleicht sogar umbauen lassen, dass das Kabel einfach fest praktisch ist. Ähm, dann verbunden ist und das gar nicht mehr rausgezogen werden könnte und so weiter. Also da gibt es ja viele auch Möglichkeiten, das ähm, weiter anzubringen und, und, und ähm, zu bauen, ohne dass man eine große komplette pv anlage sich hier projektieren lassen müsste. Also muss man mal schauen. Aber faktisch sagt auch jetzt hier der VDE plötzlich, einfach reinstecken ist in Ordnung. Also Bagatellgrenze von 600 Watt auf 800 Watt erhöht ist super interessant, weil auch zuletzt viele Module in einer passenden größe ja, verkauft werden und die eigentlich nur künstlich runtergeregelt werden über die wechselrichter die da äh, immer mit verkauft werden und wir jetzt eben in die richtung kommen naja, 800 watt das macht schon einen Unterschied. Ne? also von 600 auf 800 heißt ja dass man ein drittel zusätzlich äh, im vergleich zu vorher noch mit produzieren dürfte dann kann man schon eine relevante menge des eigenverbrauchs ist aber das stand-by verbrauchs also Kühlschrank, Kühler, ähm, also äh, Tiefkühler, ähm, Fernseher, der äh, meinetwegen im, im Standby ist und, und die anderen Geräte und meinetwegen dann auch noch die Waschmaschine, die Spielmaschine, dass die hier ziemlich größtenteils sich auch von der eigenen äh, PV-Anlage auch äh, abdecken lassen könnten. Dafür muss halt nochmal das eine oder andere angepasst werden. Das sagt der VDE hier auch relativ klar. Ein Teil davon ist in deren eigener Hand und wird dann dementsprechend demnächst auch gemacht werden. Ein anderer Teil ist eben zum Beispiel eine Verordnung, die natürlich vom Gesetzgeber angepasst werden müsste. Also nicht uninteressant, dass der VDE das hier so klar sagt. So, alle Zählertypen dürfen hier genutzt werden. Auch die alten Zähler können dann rückwärts laufen. Das ist ihr der klare Standpunkt des VDE. Das gibt uns allen natürlich eine gewisse Sicherheit und auch den Netzbetreiber einen gewissen weiteren klaren Fokus dahin, dass die Balkonkraftwerke einfach eingebaut werden dürfen. Fachanmeldung muss schlussendlich nur bei der Bundesnetzagentur, also in der Markt, im der ein angemeldet werden. Schokostecker reicht. Und ja, Sicherheitsvorgaben: die Hersteller kümmern sich eh schon drum. Also man muss das sagen, wenn man sich heute relativ professionell irgendwo eine Balkonkraftwerke äh, bestellt, dann ist das absolut sicher, dann entspricht das den Rahmenbedingungen, die wir hier so haben. Ähm, von daher, naja, äh, ist das doch eine gute Nachricht. Das heißt, diese Geräte werden jetzt umso öfter vertrieben werden. Wenn ihr selbst was schon mal euch auch eingebaut habt oder euch das vorstellt oder Fragen dazu habt, wir werden auf dem YouTube-Kanal der Bürgerenergie Gera, wo ich auch mit dabei bin, demnächst noch mal ein etwas größeres Video zu den Anlagen selbst veröffentlichen und ähm, euch dabei vielleicht noch mal ein paar Tipps auch geben, wie das genau aussehen kann. Wir haben auch mittlerweile in Gera eine ganze Menge Balkonkraftwerke vertrieben und auch äh, aufgebaut und Demnächst könnte ich euch wahrscheinlich sogar einen Blick in unser Lager zeigen, wo ein paar Paletten dann mit solchen Balkonkraftwerken stehen. Also das ist nicht interessant. Wir verlinken auch die Bürger in Gigeria, den YouTube-Kanal, unten hier in der Videobeschreibung. Da bin auch ich dahinter, also in den Videos bin ich im Regelfall auch ich zu sehen. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Meinungen zu Balkonkraftwerken habt, schreibt ihr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und freut euch, dass man bei Kornkraftwerke jetzt aus allen Richtungen heraus auf jeden Fall einbauen sollte. Niemand sagt mir irgendwas dagegen und wenn euer Netzbetreiber damit ein Problem hat, dann sollte der sich mal überlegen, was er falsch macht. Denn äh, jeder der Regelgeber ist dafür. Alles klar. Wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.